Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute geht es um den Streit zwischen der EU und Polen in Sachen Rechtsstaatlichkeit. Und zwar geht es um ein Urteil des polnischen Verfassungsgerichts, das polnisches Recht über EU-Recht stellt. Am Ende schauen wir dann auch noch kurz auf die Justizreform in Polen. Das polnische Verfassungsgericht hat vor fast genau zwei Wochen am 7. Oktober ein sehr umstrittenes Urteil gefällt. Im Kern haben die Richter festgestellt, polnisches Recht steht über europäischem Recht. In der Urteilsverkündung hatte die pis Vorsitzende Richterin die Souveränität Polens betont. Trotz der Unterzeichnung der EU-Verträge trete Polen seine Souveränität nicht an die EU ab. Konkret ging es in dem Fall darum, ein Urteil des Europäischen Gerichtshofes zu überprüfen. Das besagt hatte, sogar einzelne Vorschriften in der Verfassung eines Landes ignoriert werden, um das EU-Recht durchzusetzen. In Polen hätten so Teile der Justizreform außer Kraft gesetzt werden können, die die Unabhängigkeit der Richter gefährden. Übrigens hatte die Verkündung der Entscheidung schon viel früher stattfinden sollen, aber das Gericht hatte das Urteil mehrmals nach langen Beratungen verschoben. Zuerst zu den Reaktionen der Abgeordneten des Europaparlaments. Die Grünen sahen in dem Urteil einen Angriff auf die Existenz der EU. Linke und Sozialdemokraten im Parlament betonten, dass Polen die Demokratie und die Rechtsstaatlichkeit in Frage stelle bzw. ein Problem damit habe. Der EVP-Fraktionschef Weber von der CSU sprach von einem faktischen Austritt Polens aus der EU als Rechtsgemeinschaft, da das Land den EuGH, die EU als Rechtsgemeinschaft und eine unabhängige Justiz ablehne. Die Präsidentin der EU-Kommission, Ursula von der Leyen, ging nicht ganz so weit, aber auch sie kritisierte Polen scharf. Wir können und werden es nicht zulassen, dass unsere gemeinsamen Werte aufs Spiel gesetzt werden, sagte sie während einer Debatte im Europaparlament. Die andere Sicht der Dinge zeigte der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki auf. Er verteidigte das Urteil des polnischen Verfassungsgericht, die Kompetenzen der EU haben ihre Grenzen, wir können nicht länger schweigen, wenn sie überschritten werden, sagte Morawiecki in derselben Debatte. Außerdem werde so die Souveränität seines Landes gewahrt. Mit Blick auf Androhungen von Sanktionen sagte er zusätzlich: Ich bin nicht damit einverstanden, dass Politiker Polen erpressen wollen und Polen drohen. Unterstützung bekam der Regierungschef aus dem rechten Lager. Ein Politiker der rechtspopulistischen Rassemblement National erklärte, der wahrer Grund für Kritik an Polen sei die Ablehnung von Migration und europäischem Föderalismus. Eine weitere Meinung geht von der polnischen Zivilbevölkerung aus. Diese ist ganz und gar nicht einverstanden mit dem Kurs der PiS-Regierung. Am 10.10. .10. demonstrierten in der Hauptstadt Warschau bis zu 100.000 Menschen für einen Pro-EU-Kurs. Allgemein ist die Bevölkerung überwiegend pro-europäisch ausgerichtet. Dem sogenannten Eurobarometer zufolge fühlen sich ca. 80% der Polen als EU-Bürger, 10% mehr als der Durchschnittswert. Die Folgen für die EU sind eine eindeutige Schwächung. Die Schwierigkeiten mit Polen und Ungarn lähmen die EU-Gremien mehr und mehr. Diese seien nur noch begrenzt handlungsfähig, sagte der Politikwissenschaftler Josef Janning in einem neuen Radiointerview. Ein Austritt Polens aus der EU ist trotzdem erstmal unwahrscheinlich. Kommissionspräsidentin von der Leyen möchte ein starkes Polen in einem geeinten Europa. Und auch Polens Premierminister kräftigte den Willen, in der EU bleiben zu wollen. Aber unter welchen Umständen ist bisher noch offen. Die EU-Kommission kündigte mehrere Maßnahmen an. So soll bald das vierte Vertragsverletzungsverfahren gegen Polen eingeleitet werden. Es könnten noch mehr Gelder für Polen gekürzt werden und, und zurzeit läuft schon ein sogenanntes Rechtsstaatsverfahren gegen Polen. Bei erfolgreichem Abschluss könnte das Stimmrecht entzogen werden, was aber eher unwahrscheinlich ist, da Ungarn angekündigt hat, sein Veto einzulegen. Bisher hält die Kommission sich aber noch zurück und hat nur die 36 Milliarden Euro für Polen aus dem Corona-Wiederaufbauungsfonds nicht ausbezahlt. Weitere Kürzungen würden ausschließlich mit Hilfe des Konditionalitätsmechanismus funktionieren, der erst vor kurzem beschlossen Wurde. Er soll eigentlich verhindern, dass Gelder veruntreut werden und bis jetzt ist offen, ob er aber auch in Sachen Rechtsstaatlichkeit angewendet werden kann. Sollte das erlaubt sein, wäre das ein herber Schlag für Polen und dessen Bevölkerung, schätzen Experten. Denn das Land ist dringend auf die Gelder der EU angewiesen. Vermutlich hat auch deshalb der polnische Premierminister harte Worte gewählt und von der Erpressung Pols gesprochen. <lacht> Insgesamt wird es ungemütlicher werden für Polen, sollte die Regierung weiter darauf beharren, nationales Rechte über EU-Recht zu stellen und die Unabhängigkeit der Richter zu gefährden. Wie genau aber der Streit weiter verlaufen wird, hängt einerseits von den Sanktionen der EU ab und andererseits davon, ob die Regierung Polens doch Schritte in Richtung Deeskalation geht und zum Beispiel Urteile des Europäischen Gerichtshofes zur Justizreform umsetzt. Ja. Und zu dieser Justizreform kommen wir jetzt noch kurz. Denn der Streit zwischen Polen und der EU zieht sich schon mehrere Jahre. Seit 2015 beschließt die Regierungspartei PiS immer wieder Gesetze, um unbeliebsame Richter einfacher absetzen zu können. Dazu gehörte zum Beispiel eine vorzeitige Pensionierung von Richtern, die 2017 verabschiedet worden war. Dadurch wurden viele Richterposten gerade an hohen Gerichten frei, die durch das Parlament und damit die PiS neu besetzt werden konnten. Außerdem hatte nur der Justizminister das Recht, die Amtszeit zu verlängern, ohne jegliche formale Kriterien, unter welchen Umständen das geschehen sollte. Ein weiterer strittiger Punkt ist die Disziplinarkammer. Diese kann gegen jegliche Richter- und Staatsanwälte Disziplinarverfahren einleiten, die bis zur Suspendierung führen können. Kritiker waren Polen daher vor, die Gewaltenteilung zu untergraben. Anfang August 2021 lenkte die polnische Regierung in diesem Fall ein und gab bekannt, dass man die Kammer in ihrer jetzigen Form auflösen wolle. Allerdings erst nach Kritik der EU-Kommission, einer einstweiligen Verfügung des Europäischen Gerichtshofs und einem Urteil des Obersten Gerichtshofs in Polen. Ja, so viel erstmal zum Streit zwischen der EU und Polen. Falls ihr euch allgemein für die polnische Regierung interessiert, könnt ihr hier auf unser Video zur PiS-Partei klicken. Ansonsten findet ihr hier noch ein Video, was YouTube für euch rausgesucht hat. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Und dann sehen wir uns spätestens nächsten Samstag wieder. Bis dahin. Ciao.